Puh. Windiges Wetter, ja. Nun darf es weitergehen mit wieder Stärke. Ja, hallo, vielen Dank erstmal an euch, liebe Fridays for Future, dass ihr ja immer noch und gerade auch bei dieser Corona-Pandemie mit solchen Aktionen auf die andere große Krise, auch ja, die hat schon fast eher Katastrophe, nennen muss auf die Klimakatastrophe wieder aufmerksam machen. Herzlichen Dank dafür. Ja, mein Name ist Frieder Stärke und ich bin Sprecher von VCD im Bodenseekreis. VCD, das steht für Verkehrsclub Deutschland, und das ist ein Club, der sich für umweltverträgliche Mobilität stark macht. Die Verkehrswende muss überall stattfinden, nicht nur hier in der Stadt. Da hatten wir jetzt gerade schon äh, den Schwerpunkt der anderen beiden Beiträge, sondern auch für den Überlandverkehr. Und deshalb habe ich mir als Schwerpunkt ausgesucht: Wieso die? großen Planungen, die Straßenplanung und die Planung für die Schiene von hier, von Friedrichshafen Richtung Westen, Richtung Radolfzell, derzeit laufen. Dazu muss man sich zuerst mal klar machen, dass heute das Straßennetz bereits viel, viel besser ausgebaut ist als das Schienennetz. Auch die heutige B31 hat schon mal zwei Fahrspuren und es gibt parallel dazu eigentlich immer im Hinterland noch mal zwei Fahrspuren an Landes- oder Bundesstraßen, was ja auch Fernstraßen sind. Demgegenüber hat die Bodensee-Gürtelbahn, also die Strecke von Friedrichshafen nach Radolfzell, fast überall nur eine einzige Fahrspur. Das heißt, ein Zug muss immer auf einem der Ausweichbahnhöfe stehen bleiben und warten, um den Gegenzug vorbeizulassen. Das führt also schon beim normalen Fahrplan dazu, dass solche Züge fünf Minuten, manchmal sogar acht Minuten äh, warten müssen, bis sie äh, weiterfahren können. Da könnten sie eigentlich schon fünf oder acht oder zehn Kilometer weiter sein. Aber diese Strecke ist so knapp gemessen die im Ausgleich ausreichend, dass ein dichteres typisches Zugangebot im Moment äh, praktisch nicht möglich ist, als es heute ist, weil die Strecke quasi voll ausgelassen ist. So, das ist der Stand von heute, und wie sehen jetzt die Ausbaupläne für die Zukunft? Im Vergleich, gucken wir erstmal auf die Straße. In Friedrichshafen, da wird schon lange geplant, da ist die B31 neu schon da, mit vier neuen Fahrspielen. Kurz vorher wurde in Überlingen die dreispurige B31 neu in Betrieb genommen. Und noch weiter im Westen gibt es ja schon viele Jahre lang eine leistungsfähige Beziehungsweise vierspurige Schnellstraße. Und dazwischen gibt es diesen Abschnitt zwischen Immenstadt und Überlingen, und für den steht schon seit langem im Bundesverkehrswegeplan, auch hier soll eine Autobahnähnliche B31 neu gebaut werden, und es steht im sogenannten vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Der nächste Abschnitt davon, also zwischen Innenstadt und Hersburg, der wurde in den letzten Jahren mit der Vorbahn äh, herausgearbeitet und auch dort heißt es, äh, es wird die Straße wie eine neue Autobahn gebührt. Das heißt, es sind vier Fahrspuren, zwei Schienenspuren und 28 Meter Fahrbahnbreite. Jetzt haben sich sogar die Bürgermeister in unserer Region einstimmig dafür ausgesprochen, wenigstens die Stammspuren wegzulassen, damit man nicht ganz so viel Fläche verbraucht. Das hat aber das planende Regierungspräsidium und den Bund überhaupt nicht interessiert, sondern sie halten weiter daran fest, hier wirklich eine Autobahn in die Bodenseelandschaft zu bauen. Dass der Landesverkehrsminister erklärt hat, dass sie drei Fahrspuren mit einer 15 Meter breiten Fahrbahn ausreichen würden, hat die Planer nicht beeindruckt. Ja, die favorisierte Trassenlinie für diese Straße verläuft also nochmal als neue Zerschneidungslinie in der Bodenseelandschaft, jedenfalls über größte Teile, und zerschneidet dabei auch den Weingartenwald. Das ist ein besonders wertvolles Waldgebiet mit geschützten Tieren, die also von überregionaler Bedeutung sind als Linie. Die alte B31 wird zusätzlich bleiben. Es sind also wirklich vier neue Fahrspuren für den Kfz-Verkehr geplant. Und wenn man dazu noch die Südumfahrung von Markdorf berechnet, die als Kreisstraße geplant wurde und jetzt vor kurzem beschlossen wurde, dann wären es also sogar sechs neue Fahrspuren für den Kfz-Verkehr. Dabei sagen doch alle einschlägigen Studien, dass wir für die, für die Klimawende, für den Klimaschutz den Kfz-Verkehr reduzieren müssen. Das heißt, weniger Autoverkehr als heute. Und wie für, wieso brauchen wir dafür dann noch so viel neue Straßenkapazitäten? Das ist Wahnsinn, das ist das Gegenteil von Verkehrsreduktion. Jetzt schauen wir mal auf die Kosten. Diese 11 Kilometer. Die Autobahn zwischen Innenstadt und Meersburg, die sollen etwa 300 Millionen Euro kosten. Und es ist eine Bundesfernstraße und deshalb ist klar, dass diese Straße zu 100 Prozent vom Bund bezahlt wird. Dabei haben die Verkehrsuntersuchungen gezeigt, dass das gar nicht nur Fernverkehr ist auf dieser Straße, sondern zu überwiegend regionaler, kleinräumiger Verkehr. Und das ist insofern bemerkenswert, weil bei der Schiene sieht es der Bund ganz anders. Er hat nämlich sich geweigert, den Ausbau der Bahnstrecke in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen, mit der Begründung, dass diese Strecke für den Fernverkehr keine Bedeutung hat. Es ist erstmals schon für sich genommen eine komische Begründung, weil im Grundgesetz steht, dass der Bund grundsätzlich für den Ausbau der Schienenstrecken zuständig ist. Es ist aber auch... Zum zweiten fragwürdige, weil auf unserer Bodensee-Gürtelbahnstrecke hier der dritte Zug ein IAE-Zug ist zwischen Basel und Ulm, der also über eine Strecke von 300 Kilometern verkehrt. Und das ist wirklich kein Nahverkehr mehr. Hier wird also eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Die Kosten jetzt für die Ertüchtigung der Strecke, das heißt die Elektrifizierung und äh, den Ausbau, Bahnsteigmodernisierung und so weiter, werden für die gesamte Strecke von etwa 60 Kilometern übrigens derzeit auch auf fast den gleichen Betrag geschätzt etwa 300 Millionen Euro. Nur in diesem Fall soll nach dem jetzigen Finanzierungsmodell die Landkreise, also der Kreis Konstanz und der Kreis Friedrichshafen, 20 Prozent dieser Summe etwa selbst bezahlen. Das sind größenordnungsmäßig 70 Millionen Euro. Und das ist eine ganze Stange Geld für diese Landkreise. In dieser Ausbaumaßnahme sind aber nur ganz kurze Stücke an zweigleisigem Ausbau enthalten. Das ist alles auf einen ganz bestimmten Fahrplan hingetrimmt, und das macht die Sache dann auch für die Zukunft nicht besonders flexibel. Wenn sich also Betriebsstörungen ergeben oder wenn sich großräumige Fahrplanänderungen ergeben in den Anschlussknoten in Radolfzell oder hier in Friedrichshafen, dann ist man auf ein bestimmtes Betriebskonzept festgenagelt und kann das nicht erweitern oder nicht anpassen auf die Herausforderungen der Zukunft. Man wird also auch weiterhin zu wenig Reserven haben und zu wenig Flexibilität, um den Schienenverkehr der Zukunft äh, wirklich äh, angemessen zu bewältigen. Ja, so ein zweites Preis, das braucht 28 Meter, sondern das braucht auch 5 bis 6 Meter Breite. Und damit würde die gleiche Verkehrskapazität geschaffen, wie mit diesen 28 Metern Breite der geplanten Bundesstraße. Weil zwei Strecke Strecken haben nicht etwa die doppelte Kapazität wie Eingleise, sondern sie haben ungefähr 10 bis 20 Mal mehr Kapazität als eine Eingleisige Strecke. Deshalb sollte überall Ort, wo es ohne übermäßigen Aufwand möglich ist, ein zweites Gleis auch gebaut werden, damit die Strecke nicht gleich wieder überlastet ist, wenn sie dann hoffentlich im Jahr 2030 vielleicht fertiggestellt wird. Ja. In der Region, auch bei der Allgäubahn, ein abschreckendes Beispiel. Das ist von, die Strecke ist zwischen Lindau und Memmingen in München vor kurzem elektrifiziert worden. Und da herrscht gerade ein Fahrplanchaos, weil die neuen elektrischen Züge machen noch Probleme. Da gibt es Softwareprobleme bei der Umstellung vom Schweizer aufs deutsche System. Und der Fahrplan kommt völlig aus dem Fugen, weil diese eingleisige Strecke keinerlei Reserven hat, um solche Störungen abzupuffern. Und das sollte uns eigentlich eine Lehre sein, dass wir mit solchen Schmalspurplanungen hier auf der Schiene in Zukunft nicht wieder anfangen sollten. Ja, die Landesregierung hat sich bei der Schienenplanung der Gürtelbahn bisher auch nicht gerade mit Rom bekleckert, weil die wollte nicht mal die Verdopplung des Zugtaktangebotes voll mittragen, in der Vergangenheit mit dem neuen Koalitionsvertrag hat sie sich aber immerhin dazu bekannt, dass in ganz Baden-Württemberg 30-Minuten-Takt angestrebt wird und dann gilt es hoffentlich auch für unsere Strecke. Aber soweit wir wissen, in den laufenden Planungen für die, für die Bahnstrecke, da werden immer noch Fahrplanvarianten mit untersucht, die also unter diesem neuen Landesstandard drunter liegen, die also sozusagen komplett veraltet sind. Und das muss sofort gestoppt werden. Hier wird wirklich Zeit verschwendet, wertvolle Planungskapazitäten bei der Bahn für ja, völlig unzureichende Konzepte von vorgestern. Ja, stattdessen sollte man lieber jetzt noch weitergehende Ausbauvarianten prüfen, wie vorhin schon gesagt, mit möglichst viel zweiten Gleis, damit wir dann auch über das Jahr 2030 hinaus noch genug Reserven für die nötige Verkehrswende haben. Das wird dann natürlich auch etwas mehr kosten und deshalb stellt sich umso mehr die Frage, ob hier wirklich die Kommunen, also die Landkreise hier mitbezahlen müssen, oder ob diese Strecke nicht doch in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden kann. Denn wir haben jetzt das Verfassungsgerichtsurteil, das Klimaschutz und Generationengerechtigkeit festgeschrieben hat. Und deshalb steht für mich auch ganz klar der Bund in der Pflicht, äh, seinen Bundesverkehrswegeplan komplett zu überarbeiten. Und wir fordern, dass bei der Überarbeitung die Mittel für den Neubau von Bundesfernstraßen drastisch heruntergefahren werden müssen. Erstens, weil wir das Geld dringender brauchen für den Ausbau der Schiene, wie zum Beispiel hier bei uns bei der Gürtelbahn. Zweitens, weil der Kfz künftig... Kfz-Verkehr künftig reduziert werden muss und wir deshalb schlichtweg gar nicht mehr so viele neue Straßen brauchen. Das spart dann auch die Baustoffe ein, die ja auch klimaschädlich sind. Es schont die Landschaft, es schont den Boden, es schont den Wald und das sind ja auch alles wichtige CO2-Speicher, die wir nicht vernichten sollen. Straßenneubau sollte wirklich zum Ausnahmefall werden. Vielleicht in Hagdau an zwei Spuren der Tunnel zur Entlastung der Anwohner. Darüber könnte man, denke ich, reden. Aber viel mehr eigentlich nicht in unserer Region. Der dritte Punkt ist aber der, neue Straßen machen den Verkehr auch schneller. Weil sich Staus auflösen und zum Teil auch für schnellere Geschwindigkeiten natürlich die Straßen gebaut werden. Es ist aber so, dass... Die Zeit, die wir als Bürger im Durchschnitt mit Verkehr zubringen, ist eine annähernd konstante Größe. Das ist etwas mehr als eine Stunde und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Das heißt aber, je schneller wir uns bewegen können, wenn wir schnellere Straßen haben, umso weiter fahren wir dann auch und umso mehr Kfz-Verkehr gibt es dann auch. Dieser wichtige Zusammenhang wird übrigens bei der Planung neuer Straßen fast vollständig ignoriert, auch in der Bundesverkehrswegeplan. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn tatsächlich so viele neue Straßen gebaut würden, wie heute noch im Bundesverkehrswegeplan steht, dann würde der CO2-Ausstoß noch deutlich mehr zunehmen, als man es bisher annimmt, ja, weil diese verkehrserzeugende Wirkung der neuen Straßen noch völlig unterschätzt wird. aus diesem Zusammenhang ist, dass wenn wir ein Tempolimit einführen würden, das würde ja den Kfz-Verkehr langsamer machen. Und das heißt, die CO2-Emissionen würden dann noch deutlich stärker sinken. Nicht nur, weil die Autos weniger verbrauchen pro Kilometer, wenn sie langsamer fahren, sondern die Autos würden dann auch weniger weit fahren. Ja, weil die Leute fahren im Schnitt am Tag nur eine Stunde und 20 Minuten. Und wenn sie nicht mehr mit 130 fahren können, sondern mit 100, dann werden sie im Schnitt auch nicht mehr so weit fahren wie bisher. Ihr seht, es braucht also gerade auf der Bundesebene noch sehr viel Druck, auch gerade auf den neuen Bundesverkehrsminister, damit die Klimaziele im Verkehrssektor umgesetzt werden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und ich bitte euch für die Zukunft, bleibt dran, bleibt laut und lasst dich locker. Vielen Dank. Danke schön.